Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi, in dem ich dir fünf Aktien aus dem Abfallentsorgungs- und Recyclingsektor vorstellen möchte, welche möglicherweise eine gute Investmentchance bieten. Allgemein gesprochen bietet der Sektor Recycling und Abfallmanagement zwei überzeugende Argumente für ein Investment: Stabilität und Wachstum. Stabilität, weil Abfallentsorgung immer wichtig ist, sowohl in konjunkturellen Hochzeiten als auch in wirtschaftlich depressiven Phasen, Abfall fällt immer an und muss entsorgt werden. Neben der Stabilität bietet der Markt allerdings auch Wachstum vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung, insbesondere einem wachsenden Anteil der Weltbevölkerung, welche durch neu gewonnenen Wohlstand mehr Abfall verursachen werden und sich dann auch leisten können, diesen Abfall ja, zu entsorgen. Darüber hinaus ist auch die mit der wachsenden, prosperierenden Weltbevölkerung in Relation stehende zunehmende Ressourcenknappheit. Und Umweltverschmutzung ein zentraler Wachstumstreiber. Schauen wir deshalb jetzt auf mögliche Profiteure dieses Makrotrends und starten mit Casella Waste Systems. Casella Waste Systems ist ein US-amerikanisches regionaltätiges Unternehmen mit Sitz in Rootland. Es wurde 1975 mit nur einem einzigen Müllwagen gegründet und er bringt heute Abfallentsorgungsdienstleistungen in insgesamt sieben Bundesstaaten. Das Unternehmen sorgt dahingehend einerseits dafür, dass der Abfall eingesammelt und abtransportiert wird und ist darüber hinaus auch im Recycling der Abfälle tätig. Mit insgesamt 2300 Beschäftigten bringt es Casella Waste System auf eine Marktkapitalisierung von insgesamt 4,19 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 774 70 Millionen US-Dollar, was heruntergerechnet auf eine Aktie 15,7 US-Dollar ausmacht. Der Gewinn pro Aktie lag im Jahr 2020 bei 1,86 US-Dollar, entgegen anderer Abfallentsorgungsunternehmen schüttet Casella Waste Systems keine Dividende an ihre Aktionäre aus. Betrachtet man den langfristigen Trend der Geschäftsentwicklung, so lässt sich positiv resümieren, dass der Umsatz und der Gewinn sich seit 2017 mehr als verdoppelt haben, wohingegen der KGV sich mehr als halbiert hat. Die Halbierung des KGV ist auch deshalb so bemerkenswert, weil sich der Kurs der Aktie seit 2017 mehr als verdreifacht hat, mit einem Anstieg von unter 20 US-Dollar auf über 70 US-Dollar. Kommen wir nun zur nächsten Aktie mit einem Waste in ihrem Namen. Waste Management ist ein 1968 gegründetes US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Houston, Texas. In den Vereinigten Staaten ist Waste Management das größte rein auf Abfallwirtschaft spezialisierte private Unternehmen und die Aktien des Unternehmens sind im Aktienindex S&P 500 gelistet, was im Hinblick auf Kursunterstützung durch Beimischung in ETFs eine Rolle spielt. Waste Management betreibt 103 Recyclinganlagen sowie 244 Deponien, darunter 5 Deponien für gefährliche Abfälle. Das beim Abbau organischer Inhaltsstoffe der deponierten Abfälle entstehende Deponiegas wird bei 124 Deponien aufbereitet und der enthaltene Methananteil zur Stromerzeugung als Ersatzbrennstoff für industrielle Prozesse vermarktet oder örtlichen Erdgasnetzen zugeführt. Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA klassifiziert dieses Depot sogar als eine Form erneuerbarer Energie. Und das Unternehmen betreibt seine Anlage in allen US-Bundesstaaten außer Montana sowie in Washington DC und Teilen Kanadas. Waste Management ist nicht nur das größte Abfallentsorgungsunternehmen in den USA, sondern auch das am höchsten bewertete Unternehmen an der Börse im Vergleich der fünf Aktien, die ich in diesem Video vorstelle, mit einer Marktkapitalisierung von 66 Milliarden US-Dollar. 2020 erwirtschaftete Waste Management einen Umsatz an Höhe von 15 Milliarden US-Dollar, Pro Aktie beträgt der Umsatz 35 US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,52 US-Dollar, davon wurden 2,18 US-Dollar in Form von Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Ja, die nächste Aktie heißt Umicore oder Umicore, ein belgischer Materialtechnologie- Technologie- und Recyclingkonzern mit Hauptsitz in Brüssel. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter. Umicore ist weltweit führend in der Produktion und im Recycling von Spezialwerkstoffen und Metallen, zum Beispiel Kobalt, Germanium, Nickel, Zink, Gold, Silber und Platinmetalle. Abnehmer sind hauptsächlich die weiterverarbeitende chemische Industrie, die Automobil, Baustoffschmuck und Elektroindustrie. Untergliedert ist Umicore in folgende Geschäftsfelder, Catalysis, Energy and Surface, Technologies und Recycling und zum Geschäftsfeld Catalysis gehört unter anderem die Herstellung von Fahrzeugkatalysatoren sowohl für Dieselfahrzeuge als auch für saubere Mobilitätsformen, ähm, dann zum Beispiel in Ausprägung als Brennstoffzellenkatalysatoren. Als Vertragspartner der Deutsche Börse Commodities GmbH produziert und liefert Umicore seit Ende 2007 physische Waren zur Deckung von Xetra Gold und steht für Lieferansprüche gerade. Bei ihren Dienstleistungen und Produkten legt Umicore hohen Wert auf Recycling, so die Materialien nach Erbringen ihres Nutzens wiederverwertet werden. Als Paradebeispiel lässt sich dahingehend benennen, dass das Unternehmen seit 2006 Batterien recycelt, um wertvolle Rohstoffe wie Kobalt zurück in den Wirtschaftskreislauf zu bringen und somit die Nachhaltigkeit von Batterien massiv zu unterstützen. Yumicor hat eine Marktkapitalisierung von 14,52 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 20 Millionen Euro, der Gewinn pro Aktie betrug dabei 54 Cent und bei einer Dividende von 53 Cent pro Aktie hat das Unternehmen also eine Payout-Ratio von nahezu 100%. Ja, Betrachtet man die langfristige Entwicklung des Unternehmens, so lässt sich konstatieren, dass sich seit dem Jahr 2016 ein positiver Trend bei Gewinn und Umsatz erkennen lässt, welcher infolge der Corona-Pandemie und dem Zusammenbruch der globalen Lieferketten im Jahr 2020 allerdings ausgesetzt wurde. Kommen wir nun zu einem weiteren spannenden Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, welches hier in Deutschland gar nicht mehr wegzudenken ist. Bei dem Unternehmen mit dem Namen Tomra Systems Acer handelt es sich nämlich um einen norwegischen Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten. Der Name leitet sich von Tom Flaske ab, was auf norwegisch Leerflasche bedeutet. Das Unternehmen unterhält die Geschäftsbereiche Sammelsysteme und Sortierlösungen. Im Geschäftsbereich Sammelsysteme sind die Geschäftsfälle Leer Gutrücknahme, Rücknahme, Verdichtung und Abfallverwertung gebündelt. Die Geschäftsfelder Recycling, Lebensmittel, Bergbau und Speziallösungen sind im Geschäftsbereich Sortierlösungen zusammengefasst. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 4.500 Mitarbeiter, davon fast 500 in Deutschland. Ende 2019 waren etwa 84.000 Automaten in mehr als 40 Ländern installiert, davon rund 34.000 in Deutschland. Tomra Systems weist eine Marktkapitalisierung von 8,69 Milliarden US-Dollar auf. Der operative Umsatz im Jahr 2020 betrug knapp 10 Milliarden norwegische Kronen und 67 norwegische Kronen heruntergerechnet auf eine Aktie. 67 norwegische Kronen entsprechen ungefähr 8 US-Dollar. Das EBITDA von Tomra Systems stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf 1,5 Milliarden norwegische Kronen an. Auch der operative Cashflow stieg mit 30% Wachstum im Vergleich zu 2019 deutlich an. Der Gewinn pro Aktie betrug etwas mehr als 5 norwegische Kronen und umgerechnet 0,63 US-Dollar. Etwas mehr als die Hälfte davon wurde an die Aktionäre als Dividende ausgeschüttet. Die positive Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren und insbesondere im Jahr 2020 äußert sich auch beim Kurswert, welcher sich seit 2016 verfünffacht hat. Kommen wir nun zu der letzten Aktie, welche ich dir in diesem Video vorstellen möchte. Waste Connections ist ein kanadisches Unternehmen, welches Dienstleistungen für die Sammlung, den Transfer, die Sorgung und das Recycling von nicht gefährlichen Abfällen anbietet. Über seine Tochtergesellschaft R360 Environmental Solutions ist das Unternehmen ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Ungefährliche Exploration und Produktion, kurz E P. Abfallbehandlung, Rückgewinnung und Beseitigung in mehreren der aktiven Naturressourcen produzierenden Gebieten der Vereinigten Staaten und außerdem bietet es über ein Netz intermodaler Einrichtungen intermodale Dienste für den Bahntransport von Fracht- und Feststoffcontainern im pazifischen Nordwesten an. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 26,9 Milliarden US-Dollar. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,78 US-Dollar und nahezu derselbe Betrag wurde auch in Form einer Dividende ausgeschüttet. Das war es soweit erst einmal mit fünf meiner Meinung nach sehr interessanten Aktien aus dem Bereich der Abfallentsorgung und dem Recycling. Falls du eine tiefergehende Analyse zu einer der vorgestellten Aktien sehen möchtest, lass, mir gerne, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. In dem Sinne macht's gut, bleibt gesund, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos über interessante Aktien nicht verpassen möchtet. In dem Sinne macht's gut und ciao.